Sabine schreibt, das Jobcenter hat ewig lange Bearbeitungsdauer, Papiere verschwinden. Ob man dann ohne Geld dasteht, ist denen egal. Ich glaube, es ist ihnen nicht so egal, ob man zu einem äh, angekündigten Termin dasteht oder nicht. Das ist dann, glaube ich, relativ wichtig. Und da darf man, also wenn man selber was zurückschreiben muss, jeder Cent Einkommen soll angegeben werden. Mir wurde eine Sanktion angedroht, weil ich mein Einkommen von 1,91 Euro nicht angegeben hatte. Außerdem sind sie einfach häufig inkompetent, fragen dasselbe x-mal oder fordern x-mal dasselbe an. Darüber hinaus kennen die ihre eigenen Gesetze nicht. Es ist unglaublich, dass man mit dem SGB II vorsprechen muss, um denen zu beweisen, dass man Recht hat.